Oh, hi und warum? Mein Name ist Daniel die und ich bin euch zurück zu Let's Play Tales of this Die Definitive Edition: Ja, die Spiel gibt es auch noch. ne Man glaubt kaum. Ja, nach ein paar Monaten Pause und nachdem ich einige, wie kann ich jetzt noch mal mein Dingens rufen? Also, äh, ich nicht, muss ich da ein Dingens einsetzen. Irgendwas da L3. Oh, ja, nach ein bisschen Pause habe ich mich doch mal entschlossen ein bisschen weiter zu spielen und nachdem ich auch pokémon und star wars abgeschlossen habe, mehr oder weniger also pokémon noch nicht komplett aber mache ich auch erstmal pause von und ja ich würde sagen wir machen jetzt mal Tales of weiter ich bin ein bisschen so auf dem schlauch noch was ich letztens gemacht habe und so und was ich vorhatte. aber ich bin mir ziemlich sicher dass ich das Kolosseum machen wollte aber bevor wir dahin gehen will ich hier noch kurz was machen was ich noch gefunden habe wo ich irgendwie hier noch so Notizen rumliegen ab. Übrigens Notizen. Los, machen wir das jetzt ganz schnell hier. Ich habe natürlich wieder so auf screen ein bisschen Sachen gelernt, Sachen gelevelt und so und ja, neue Fähigkeiten gelernt und wir gehen jetzt ganz schnell mal hier ganz flink durch. Und zwar ich habe diese ganzen Fähigkeiten, womit man irgendwie äh, Dispersion und äh, was weiß ich hier alles braucht. Ja, keine Ahnung. Äh, äh, äh, äh, da machen wir jetzt ganz schnell. Alembic, Sturmböe und so. Dispersion, große sinnflut ja. Wenn man diese Fähigkeiten ausgerüstet hat und dann einige Arzt einsetzt, dann lernt man ja neue Arzt und da habe ich wieder ein paar gelernt. Juri hat mit Dispersion und 100 mal wütende Brunst, ähm, zerfetzen Handfläche gelernt. So. Wütende Brunst, weiß ich nicht. Da. Wenn du hat mal benutzt, zerfetzen Handfläche. Da. Und ja, äh, Estelle, Bindim hat gelernt, äh, mit dispersion und Alembic, also zwei musste ich ausrüsten und ich tue immer alle ausrüsten direkt und ja äh, tue an alle Arts noch mal hier so durchgehen und wir sich dann irgendwie sehe ich habe irgendwie was gelernt oder so und ja in der stelle habe ich dispersion und Alembic, 100 mal wieder auferstehung eingesetzt boom und nee, warum steht da 100 mal dann war es noch 50 mal ja ich glaube zauber war immer noch 50 mal ne? ja und dadurch habe ich gelernt regeneration da boom so, repeat mit Kette ausgerüstet, 100 mal Diebstahl eingesetzt. Wo ist hier 100 mal Diebstahl schon mehr als 100 mal? Und dadurch habe ich die Fähigkeit Objektraub gelernt. Was ja, bist du allerdings selbst exponiert? Ja, okay. Und ja Carol hatte nichts, aber der hat auf Level 43 Röhrener Drachen lieb gelernt. Wo ist hier, so äh, Rita, muss ich mal ganz kurz. Rita hat äh, mit große Sinnflut ausgerüstet, 50 Mal Steinhagel eingesetzt. Sie hat äh, Zauberwand nur 50 Mal genau. Jetzt weiß ich jetzt wieder. Es kommt alles wieder zurück, ne? Und hat dadurch die Fähigkeit Efeu Rausch gelernt. Boom. Das kann man auch, glaube ich, hier so gucken. Ja, Efeu Rausch. Hm. Hm. Ja, okay. Weil irgendwie fehlt, meine zwei Sachen. So, Raven hat nichts Neues auf diese eise gelernt, aber durch Azurhimmel. Äh, durch Level 43 hat er Azurhimmel gelernt. Habe ich auch noch nicht so viel oft eingesetzt, anscheinend. So, Judef. Judef hat eine Menge. Judef hat große Sinnflut 100, und 100 mal Sichelschlag eingesetzt. Also mit großen Sinnflut 100 mal Sichelschlag eingesetzt. Wo ist es? Äh, Da. Hm? Ja, ja, da. Und dadurch gelernt Leitender Mond. Wo ist es? Da. Äh, mit Dispersion und 100 mal. Luna Rondo hat sie gelernt. Wir sind... Ich muss mir selber jetzt mal hier so einen kleinen äh, Überblick wieder hier verschaffen. Mehr ja, mit Version und Luna Rondo hat sie steigende Luna Rondo gelernt. Das ist hier und mit Lambic und 100 mal Dämmermond. Wo sind da? Hat sie gelernt? Dämmermond Falke. Äh, boom. So und Petty äh, muss ich erst mal. Das ist jetzt wieder so, äh, hat auf Level 42 willkommen. mal gelernt, dem äh, verschiedenes Haus. Du willst meine Kochkünste erleben? Ist das <lacht> ja, und äh, oh, das war's? Ne? Ja, gut, dann kann ich das auch wieder zu machen und hoffentlich vergesse ich auch nicht, das zu löschen, damit ich nicht im nächsten Part wieder hier alles runter gehe. Und ja, ähm, warum bin ich jetzt nicht im Kolosseum? Fragt euch ja, weil ich das hier gefunden habe und ich hatte irgendwie Angst, dass irgendwie nicht wiederzufinden, deswegen habe ich hier gespeichert. Und ja, hier war ein Gebiet, wo ich rein konnte. Eine Blumenwiese und ich will jetzt gerne mal wissen, was hier ist, aber sieht jetzt nichts so aus, als wäre hier irgendwas. Ich hoffe natürlich mit Estelle's, kellner äh, Kellnergewand herum. Und hier ist irgendwie nix. Gut. <lacht> Sehr gut. Äh, ja, gut. Haben wir das auch erledigt. Fand ich gut. Ja, ich wollte jetzt nicht aufs Kuhn hier reingehen, weil da passiert da wieder irgendwie was und so. Ja, ich glaube, nichts anderes hatte ich mir in meinen Notizen. Die übrigens auch genauso alt sind wie äh, das letzte Mal, als ich aufgenommen habe. Also ja. Ja, ist nichts mehr. Gut, dann gehen wir zum Colosseum. Wir wollten das Colosseum machen, das weiß ich noch. So, dann gehen wir mal Karte und boah, wie ist die Stadt. nochmal? Äh, äh, äh, äh, äh, äh, um Stadt da, das ist schon mal, Das finde ich gut. Fliegt noch mal ein L3. Gut, so dann gehen wir mal ins Kolosseum und verbringen wir da einen ganzen paar drin. Einfach nur damit ich weiß, ich nicht überhaupt irgendwas habe. Erstmal und ja, dann. Guck mal, wie weit wir kommen. Wir werden wahrscheinlich mit juri spielen, einfach nur um zu gucken, wie weit ich jetzt schaffe zu kommen. Du siehst verdächtig aus. Äh, okay. Ich weiß nicht, ob ich schon alle Städte abgegrast bin. Ich glaube, da habe ich auch irgendwie auch mal was gemacht. Aber wie gesagt, ist ein paar Monate her. Deswegen bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, welche Städte ich abgegrast habe und welche nicht. Ich kann immer noch meine ganzen Parts noch mal kurz abschicken. Aber ja will erstmal hier überhaupt irgendetwas schaffen und bevor ich jetzt hier erstmal wieder rumrenne und suche und noch keinen Park parat habe, wenn ich jetzt erstmal hier reingehen und ich hoffe, ich habe alles so waffenmäßig und so. Äh. Wie hast du nicht ausgerüstet, dann kauft dir mal. Ja, da muss ich erstmal wieder. Da warum würde ich mich erstmal kümmern? Nachdem ich erstmal ein paar, ein paar parts aufgenommen habe, weil ja wenn ich jetzt schon wieder erstmal hier durchrenne und irgendwie gucke, was ich noch machen muss. So aufs dann habe ich noch keinen Part fertig. Und ich möchte erstmal ein Part fertig haben. Und ja, wir gehen jetzt hier rein und gucken äh, wir, wir ein Brutalkampf alle gegen eine Schlacht epischen Ausmaß der 100 Mann. Nahkampf werden sie sich jetzt wollte jetzt wagen Ach, ich muss sogar bezahlen dafür. wir müssen alle in der Ruckzuck kaputt. Ich glaube, das haben wir schon mal gelesen. Ne? Ja, ich glaube, da, glaub, da brauchen wir jetzt nicht wirklich irgendwie eine Erklärung. Ich glaube, das haben wir schon mal auch gelesen. Ja, 30 man Nahkampf. Alle Gegner sind kleine schwische Wer von euch nimmt teil? Juri mit Juri teilnehmen. Er ja, geht so, ist wahrscheinlich mit jedem Charakter ja. Einmal machen. Also ja, ich hoffe doch. Habe ich jetzt auch nicht nachguckt Wenn er nicht so schwer ist, dann können wir vielleicht mit den Charakter den 30 Mann Kampf machen. als ne? Mann Nahkampf der Palästrale. Dies ist der einfachste Wettkampfstufe der Palästrale. Aber seid auf der Hut. Alle deine Kontrahenten werden Kampfproben und erbittende Gegner sein. ich will wird der heutige herausforderung bezwingen können? Meine Damen und Herren, hier kommt das Opfer des Tages. Unser heutiger Haus war früher gesuchter Verbrecher, Jetzt ist der Held der Gilde der Heldenmutigen Vesperia. Applaus für Fähiger Schwertkämpfer Juri. Ach, das ist mein Titel, genau. Also es wird Zeit, dass es zur Sache geht. Los geht's und aufgepasst, meine Damen und Herren. Sie wollen doch keine Sekunde dieses Kampfs verpassen, oder? Fertig kämpft. Okay, da ist Gegner. Komm, schaffen wir so. und schon ordentlich welche. Bandido, ja du bist so ein bisschen abweichend. Ja, okay, ja, okay. Sollte es schaffen sein, auch wenn jetzt ein bisschen schwieriger werden. Noch die ganzen Attacken. Das ist ein neuer Gegner. Ich darf die sogar sogar eine anzahl nur eine bestimmte anzahl von dinger ich würde gerne die hexe erstmal erledigen die hexe die hexe wollte ich mir ein bisschen extra sein da hat man gesehen wohin ich da führt naja da war ja aber die gegnerin weg ich habe es total vergessen da so habe ich nicht irgendwie so ein irgendwie so Flächenangriff ist oder so, du bist, ja du bist doch was tot. War ja einfach einem, einfach mal attacken, hier wird schon alles getötet kriegen. Ah, na, ich überhaupt noch was am lernen mit juri oder mit irgendjemanden? langsam wird es ein bisschen knapp okay leute okay die machen mir ja nicht mal schaden oh, doch mal. willst ich noch also, wie viel ap hatten der Okay, ja, ist doch schon so eine kleine Herausforderung. Wie viele Dinge habe ich hier zum Heilen? Ich komme nicht. Ah! Ich glaube, mit 30 Mannkampf gegen Charakter werde ich heute nicht schaffen. aber Ich bin noch am Laufen gewesen, Mann. nur äh. Aua! Boah, komm her! Oh, kommt noch mehr Gegner. Das sind aber alle. Äh. Komm her. Ah, du bist weg. Meine ganzen magier die ding da ist schon wieder neu aufgetaucht, ey. Oh, ich habe diesen blöden start hier. habe ich nicht war schon wieder ehrlich das war ich die attacke nicht gesucht hat nein ah ich doch mal so nee da wird nichts mit allen charakter heute glaube nee ich einfach nicht weiß nicht so als hätte ich irgendwie was anderes gerade zu tun Weil ich wüsste jetzt nicht wo ich noch was machen muss ich oh okay, auch so, es kommen keine magier noch oh, ganz schön viele gegen auf einmal so stark bin ich auch, auch wieder nicht irgendwie so ein boss typ oder so am ende ne? war besser hat von der viel was nicht eine andere attacke normalerweise er schlägt euch mal wie so ein blöder wenn er das macht normalerweise so ungefähr so <lacht> epischer Na, oh. mein Gott, sind die stark, aber nichts hat man jetzt die mit ein paar Level oder so nicht gebacken kriegt. Alter. Alter, die machen mich ja noch fertig. Ja, so. wir sind jetzt hier am Ende. Eigentlich ne? oh, der und der. Dreck. Die geben mir jetzt pass auf. Oh, nee. Okay. Äh. Nee, die geben mir jetzt hier ja, pass auf. Wir haben die ja schon ey. So. Ja, auf Nummer sicher. Ja, ich bin auf definitiv nur sicher. Oh, ich weiß noch, wie ich den allerersten Kampf in diesem Spiel vermasselt habe. Von denen ja. äh. Zeit, ich habe Zeit. Was hab gar nicht gesehen dass ich eine Zeit hatte. hatte. Oh, die Zeit ist vorbei, so knapp, so verdammt knapp. Okay. Gott verdammt, ich habe gar nicht gewusst, dass wir ein Zeitlimit hatten. Ja, ich habe jetzt kein Geld, um weiter zu machen. Gut, das war's dann mit diesem Park. Was soll ich denn jetzt noch machen? Wir machen jetzt mit der Story weiter. So. Weil. habe ich, ich kann da nicht mal übernachten hier. Juri, hast du wieder voller AP und so? Ja gut. wir machen einfach mit der Story weiter. Komm, ich habe gar nicht gemerkt, hat an zeit war. Na gut, ja, machen wir weiter. und müssen wir hin? hin wir müssen diesen einen Vogel suchen, ne ich nicht weiß, was sonst noch hier zu erledigen gibt, machen wir das jetzt, ne? ich würde das Kollusieren ehrlich gesagt noch mal versuchen, wenn wenn unsere Chancen ein bisschen besser sind. Ich meine, ich hätte die vielleicht noch geschafft, aber ich will jetzt nicht hier einen ganzen part umsetzen und versuchen den Kolossier mir zu schaffen. Ich will schon irgendwie weiterkommen, irgendwas schaffen heute. Einfach nur weil es schon so lange her ist und ich einfach irgendwas vorweisen will. Gott, ähm ja Vogel, wo war der noch mal? Ich weiß, wie das so ungefähr aussah, wo wir hin müssen, aber ich weiß nicht, wo er war. War hier irgendwo in so ein. so ein. Äh, äh, Archipel nennt man das. Ne? Mit so ganz viel Bergen. ne? Da war ich nicht da. Ne. Doch. Ne. Ich glaube, das war in der Wüste. Wo war das immer? Ja, ne. Ach, ich, ich bin auch so blöd. Äh, da war hier. Das hier war das, ne? Gut, gehen wir mal da rein. Ich hoffe, ich habe keine Nebenquests oder so verpasst und so. Wenn ja, dann was soll's. Werden schon nicht so wichtige Sachen hier passieren, oder? Oder? Oder? Oder? Oder? Oder? Oder? 大丈夫さあ。エステル、 so gut Dann gehen wir mal kurz sterben. das ist genau gleich Judy's' Geschichte. Judy's' Geschichte. Judy's' Geschichte. Das hm. Du hast dich komisch verhalten, Rita. Mal auf, das zu sagen. Okay. Ich rieche hier schon Bosskampf, ne? Petty, ja. ja. Carol. Warum bist du... Wir sind alle noch am lernen. Nein. Warum ist Carol nicht in der Gruppe? Du bist... Level... 42, du bist noch unter Level. Mann, gott ich habe. Es kommt kein Bosskampf oder so, weil sonst wo oh, dann bekomme ich eigentlich mein Geld zurück, weil ich für das hier um ihr vorbei habe. Der t referred verschiedene und viele Autor damit ist Estelle, ich bitte dich, Svelo,話をさせてください. Sieh, ohrenlosem du ich habe Entertainment für dich ist Ich du ich habe mir nicht gedacht, dass ich das nicht Ich habe nicht gedacht, dass das so so das dass 魔術のこの力はどのならそのブラスティアを使わずにつまり Estel hat eine Ich sogar noch okay. Ich so Ich war so ungeduldig. Ich so ungeduldig. Ich war 世界 in 絵ある見どす。世界に so, 勝手 最初 so Kraft, um mich zu Hmm. Ich nicht. Wenn ich Ich Ich Ich が 消してることも必要なのだ。クソくらいだ AR ジュディス。あら。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 ソナタかなったな。かつてのソナタ ich, mach erstmal den Quest. ich mach erstmal den Quest. Nicht nur die Balls <okos> und Stapel an der ja, ich hatte, hatte das Gefühl, während die Kamera so auf sie zugezoomt ist, dass sie schon irgendwie darüber nachgedacht hat. Ja, okay, dann mache ich mich mal kalt. Und ja, das, das ist doch so also was von offensichtlich, dass sie irgendwann in der Zukunft machen wird, ne? also ja, also bevor das passiert. Ja, das ふざけてん nicht nicht glücklich. おっおっさん、 あ、 どうせ diese Leute. Okay. Zumal ich immer den Okay. Okay. die Okay. Okay. Okay. そしてブラスティア発祥のさあ。その名前に覚えが Okay. Aspio, das... Rita, ja, Okay, kommt, oder? Immer freundlich zu den Kunden. Warum kommt dieses Kit jetzt. Wie um ihn so. die Okay, Aspio. Boom. Aspio ist doch... Na ja, sind alle rechts die Namen. Ja. ich weiß jetzt nicht, war ich jetzt schon hier, steige ich genau mal jede Stadt. Nach diesem party hier abgrasen und gucken, was es hier noch zu finden gibt und so. Weil ich sonst irgendwie weiß ich nicht. Noch zu sehr auf dem Schlauch stehe. Und ich weiß ich habe mich gerade erinnert, ich habe noch irgendwie ja. Das ist noch lange her, irgendwie. Ein part wo ich glaube ich irgendwie ein Skit gefunden habe oder so. Ich mache mal ein Video auf, ne? Nicht erschrecken. Ähm. Ach so, dieses Skit, ja, da ist. Ja, werde vielleicht sehen, das habe ich noch so gefunden, das werde ich noch dran hängen und ja. Gut. Ähm, aber das war wieder was anderes. Alles klar. Ich weiß nicht, vielleicht durch noch so eine Kellner Mission irgendwie so dran hängen, wenn ich irgendwas bekomme und ja, mal schauen. Irgendwann wird noch dran hängen, weil der Part ist noch ein bisschen zu kurz finde ich, wissen hier. War ich nicht auch schon mal hier? ich glaube da, bin ich schon mal reingegangen, ne? ähm, Ja, da ist eine offene truhe das ist ein gut. Erkennt ja, man schon, dass ich da war. Brandschatzung und Plünderung, das ist mein Markenzeichen. So gut, dann würde ich sagen, es ist bestimmt Aspi, oder? Es ist bestimmt diese Stadt, die wir besuchen müssen, ne? Pass auf, gut. Alles klar, ich werde noch mal kurz die Städte abgrasen auf Screen und dann irgendwie so Sachen irgendwie reinschneiden wenn die irgendwie weil nicht neu sind und ja in dem Sinne sage ich schon mal so süß, oh, süß. Äh, keine Okay, ähm, also nicht gut, wie gesagt, ob wir jetzt noch, ob jetzt hier noch was kommt oder nicht, das ja, da wird auf jeden Fall noch was kommen und zwar diese eine Szene, die ich gefunden habe, auf Screen und ja, ob danach noch irgendwas kommt, weiß ich nicht, aber mal schauen, werden wir ja sehen. Aber ich sage erstmal Dankeschön für Zuschauen, hoffentlich hat euch der Part fallen, bitte lasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar, es wäre sehr lieb von euch und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss, hohe Standards. Na. Was? 孫の 主人公の友人ね。はい、次々。ね。優しくて大人しくてちょっと気を悪な背の小さい<笑> スケート急に世界を見出すとか言わ 深刻に考えれば問題が解決 Alter, Donnerwetter, das war ganz schön hart arbeit. Gut gemacht, du hast mir echt geholfen. Was hat du als anderes erwartet? Ich bin immer in der großartige Raven. Es war das erste Mal seit langem, dass ich dich ernsthaft arbeiten sah. Was soll das. Ich bin immer ernsthaft, wenn es ums Arbeiten geht. naja bei solchen kunden wie heute hat man wirklich kaum Zeit für eine Verschnaufpause. Ja und nicht mal Zeit, um mit dem hübschen Mädel zu flirten. Oh, ich bin fertig vielen Dank noch mal bitte nimm diese Uniform als Zeichen meiner Dankbarkeit für deine harte Arbeit. Wie für mich? Ja, das ist die beste, was ich äh, was ich beim Versuch einen männliche Uniform zu kreieren zustande gemacht habe. Ein Testmodell sozusagen nein, nein, also sie, sie sieht super aus und dazu noch ein Geschenk einer schönen Frau. Ich nehme sie mit Freuden an Lass mal sehen hey, hey, nicht schlecht, ganz und gar nicht schlecht. Schieht ja echt gut. Sie passt hervorragend ja zu deiner Frisur dieses Gefühl der Wärme. Liebe vielleicht. Wenn ich das trage, kann ich deine Zuneigung verspüren. Du kannst die Liebe spüren? Ja, diese Uniform ist voll davon. Spitzende arbeit wirklich. Danke, ich werde meinem Vater erzählen, dass sie dir gefällt. Ah, ähm, dein Vater hat diese Uniform gemacht. Sag ihnen dass wir die Liebe fühlen können. Ah, Kavalier. Schön. Gott, das war anstrengend. Ey. Ich, ich habe verloren. Wettkampf bedeutet doch nichts. Das stimmt. Und den Gästen ist es erst recht egal. Ich fühle mich so lächerlich. Aber weißt du, wir arbeiten hier ja nicht jeden Tag. Richtig. Sie sind nur hier, und wenn wir Hilfe brauchen. Nichts weiter. Aber wir können doch nicht alle gleichzeitig für dich arbeiten, oder? Das ist kein Problem. Wir hatten mehr Gäste in letzter Zeit, also können wir uns zusätzlich Personal leisten. Du meinst du, also, ich kann ja weiterarbeiten? Ja. Ab sofort arbeitest du mit ihnen zusammen. Verstehe. Ich werde mein Messes geben. Es tut mir leid, ich war wohl ein bisschen eingestampft vorhin. Hoffentlich trägt mir das nicht nach. Keine Sorge, von ich kann es kaum erwarten, mit so einem süßen Ding wie dir zusammenzuarbeiten. Okay, genau das Richtige für den alten Mann. 決まってんでしょ。irgendwie <lacht> ja ja bin。 wenn ich die sind alle irgendwie. Na, muss ich mir auch notieren. Gut, alles klar. Kommt noch ein Skit. Ich weiß, da kommt dann irgendwas. Pass auf. Oder? Sobald ich die Aufnahme ausmache, kommt ein Skit. Pass auf. Nein, okay, dann mache ich jetzt aus.